Wichtig ist auch die Auflösung des Geräts. Während bei herkömmlichem Fernsehen oder DVDs die niedrigere Auflösung von 800x600 Pixel ausreicht, benötigen manche Präsentationen, vor allem von Firmen, aber auch HD-Fernsehen oder Blu-Ray, eine hohe Auflösung. In den meisten Fällen wird das Signal durch das Wiedergabegerät von Fernseher, Laptop oder Blu-ray-Player auf das niedrigere Signal des Beamer heruntergerechnet. Dadurch geht natürlich Qualität verloren. Ist es eine Infoveranstaltung, in der einfache Grafiken und vor allem Text präsentiert werden, reicht die niedrige Auflösung. Meist reicht das auch für private Feiern, um die Urlaubserlebnisse oder ähnliches zu zeigen. Bei aufwändigen Firmenpräsentationen, vielleicht ergänzt durch ein Firmenvideo oder eine Animation, sollten Sie ein Gerät mit höherer Auflösung wählen. Auch die Wahl der vorhandenen Anschlüsse ist entscheidend, denn der HDMI-Anschluss hat nicht nur eine bessere Qualität und höhere Auflösung als Cinch oder VGA, der HDMI kann außerdem also anders als VGA oder Cinch, den Ton mit übertragen. Zu den Einsatzmöglichkeiten der Anschlüsse erfahren Sie später mehr. Die höhere Lichtsteige, die maximale Auflösung und die Anschlüsse wirken sich natürlich auch auf den Preis aus. Je mehr Leistung bzw. Möglichkeiten Sie benötigen, umso mehr Geld müssen Sie für das Gerät investieren.